Jo mein Freund hat mir und heute Jungs Mädels geht es darum, wie mein Account, meine Fortnite-Account, generell eure Accounts gehackt werden können und euch sagen Jungs, let's go mit dem Video. Du bist majestätischer Abfall. Sie legen sich mit den Falschen an, deutscher Rap-Witzen macht besser geht jetzt auf. Ihr spürt in eurem Hals die Gun, Diebstrot für kamen Geist durch den Lauf. Lauf, besser lauf! Moin meine Freunde und wir fassen es einfach direkt zusammen. Und zwar, ihr habt ja gestern meine Instagram-Story gesehen, beziehungsweise einige von meinen Abonnenten haben sich meine Instagram-Story angeguckt. Ich werde euch jetzt mal einen Screen reinsenden, wie der Hacker mit meinem Account gespielt hat. Man kann ja sehen, dass ich die ganzen, ähm, quasi die ganzen Kombos, die er hat, halt auch, wie gesagt, mein Account hat, damit es kein Fake ist. Und, ähm, allgemein, ich würde solche Videos überhaupt nicht bringen, weil ich weiß einfach, äh, was bringt mir das, was bringt Fake-Shit? Also, wie gesagt, es ist kein Fake, das kann ich schon mal sagen. Meiner Account wird schon öfters mal gehackt. Ich war, ja wie gesagt, zwei Wochen Berufsschule, Logischerweise kein Internet, logischerweise kein Fortnite und logischerweise kein PC. Und, äh, ja, ich muss kurz gucken, wo die Spitzhacker war, die er gespielt hatte, genau die hier. Mit so einer Kombi hat er gespielt und ich bin ja nicht dumm. Ich weiß nicht, dass ich ohne Recon spiele, zumindest das. Tour und nicht mit so einer Kompo allein in der bin, in wenn ich sie und wurde auch äh, immer über äh, Gmail. Ich kann nicht, wenn ich es hinkriege, noch ein Kühl rein senden Von meiner Gmail-Nachricht, von meinen Gmail-Nachrichten, die ich erhalten habe. Ihr Epic-Passwort wird geändert. Ihr Epic-Passwort wird probiert zu ändern. Irgendwie sowas. Genau wie Instagram. Instagram wird bei mir ja auch irgendwie dauerhaft probiert einzulocken. Äh, die meisten scheitern darüber, logischerweise. Aber ich bin, das heißt, pass auf, bei manchen denken es so, er wurde gehackt. Aber meine Meinung ist es einfach, ich wurde nicht gehackt, sondern mein Account wurde gecrackt. Für die, die nicht wissen, was gecrackt heißt, und zwar, man, es gibt Programme, ich weiß nicht, ob es jetzt noch geht, scheinbar schon. Da kann man Fortnite-Accounts, keine Ahnung, Weltweit cracken, die nicht verifiziert sind. Aber das Problem ist, man ist ja verifiziert, deswegen ist es sehr komisch. Und ich habe gestern noch eine Nachricht erhalten von einem Kollegen namens Dumai. Da meine ich so, seit Wand spielt zu Xbox. Ich bin so, hä? Ich spiele doch gar keine Xbox, dies, das. Und da habe ich mir schon gedacht, so, wie das ein Hacker Weil ich hätte das ja schon mal gehabt das Problem. Ähm, und das ist halt nicht so nice, Jungs. Und deswegen muss ich demnächst mal eine Gmail-E-Mail -E ändern, damit überhaupt irgendeiner gar nicht mehr rein kann. Weil ich habe dauerhaft mein Passwort geändert, wo ich jetzt erfahren habe, wo ich es gesehen habe. Und das ist ja erstens komisch und zweitens, ähm, das Komische ist ja wirklich von allen. Ähm, wenn er auf Dings wenn, wenn gespielt auf, auf, spielte, auf äh, Xbox, wieso ist er dann durch einen dummen Zufall nicht mit Xbox verbunden? Ich kann euch gerne mal ins Screen rein von meinen Epic Games bzw. von meinem verbundenen ähm, Account. Und da kann man sowas von sehen, dass ich nicht mit Xbox verbunden bin. Ich eine sehr komische Sache, wisst ihr wie ich meine, es ist halt, ich bin der Meinung, ich wurde nicht, also ich wurde gehackt, logischerweise, aber ich bin auch der Meinung, ich wurde nur einfach nur gecrackt ge ge mit dem Programm, was man einfach ganz einfach tun kann. Es ist halt jetzt schwieriger als sonst immer, aber man kann es, wie gesagt, man kann es. Und wenn ich schon gesehen habe, dass ich auch andere Kollegen die Casera-Accounts, ich hatten, die alle gehackt wurden. Und das ist nicht nice und ich, ich empfehle noch keinen, irgendwas zu cracken oder sowas, ich tue es auch generell nicht. Wie gesagt, ist halt auch echt scheiße, weil man kann, kann sich auch gezielte Accounts aussuchen, quasi meiner, und man kann die Accounts einfach hacken, also Epic Games, das ist nicht... Scheißdreck und das spielt eigentlich auch eh schon ausgelutscht. Also ich meine, ich spiele spiel so gut wie gar nicht mehr so, außer also gestern habe ich mal angefangen zu zocken. Es ist halt wie gesagt, ähm, scheiße so und stellt stell euch mal vor, mein Account wäre jetzt weg. Und da hätte ich schon gar, da würde ich mir einfach schon gar nicht mehr streamen, beziehungsweise Videos aufnehmen, weil das Spiel es ist einfach scheiße. Ich spiele eigentlich dieses Spiel eigentlich auch nur, damit ich euch meine Skins teilen kann auf Deutsch gesagt. Und ich mache wie gesagt auch kein Clickbait oder sonstiges. Ich mache einfach ganz normale Videos mit dem Skin. Wie gesagt, man, ihr wisst Bescheid, was ich mit meinen. Und ähm, wie gesagt, es soll jetzt nur ein kleines Infovideo sein. Es soll jetzt nicht so lange rausgehen. Ich wollte dich nur mal informieren haben, dass ich ähm, demnächst mal E-Mail e ändern werde, Passwort ändern werde. Ähm, ja gut, das sollte euch eigentlich nicht interessieren. Halt würde ich das nur mal Bescheid sagen, dass das sowas funktionieren kann. Das heißt, wenn ihr einen OG-Account habt, wo ihr das schon mal erfahren habt, wo ihr schon mal gesehen habt, oh, der hat ein ganz anderes Skin kommen. Ich bin auf einmal keine Ahnung, Nussknacker und die Kombi halt und ihr habt davor einfach mal mit Lila Sky oder so gespielt. Wisst ihr wie? Dann, ähm, und, ihr, und ihr wisst ganz genau, kein anderer hat die Daten außer ihr. Ihr wisst ja, ich gebe meine Daten schon seit langem keinen mehr weiter. Sei es Scavking, sei es Reese, die ganzen Leute, die gebe ich meinen Account lang nicht mehr. Und, ähm, die wissen auch warum. Oder allgemein, wenn ihr jetzt nicht wisst, warum ich das, äh, warum ich das nicht mehr tue, dass man einfach nicht mehr einen Account verknüpfen verknüpft. Das kann, ich kann den Fails, PS, Fails, zum Beispiel anrufen, aber die ganze Mühe habe ich einfach keinen Bock drauf. Deswegen macht ich einfach ganz simpel und gebe einfach meine Daten nie weiter. Jetzt ganz einfach. Und deswegen empfehle ich es auch euch gar nicht, wie gesagt, man kann immer noch leicht gescammt werden in Season 9. Also wie gesagt, ähm, da würde ich sagen, Jungs, ähm, schreibt jeden mal in die Kommentare, äh, ob das schon mal passiert ist oder nicht. Und ähm, schreibt einfach mal in die Kommentare, auf welches Video ihr Lust hat, Auf welches Thema habt ihr mal Lust, auf welches Video. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Habt ihr nur mal Bock auf so ein Random Duo, Teammate, den ich da habe oder Squad? Schreibt einfach in die Kommentare, ich überlege mir und dann schneide ich das Video direkt. Und würde ich sagen, Jungs, bis zum nächsten Mal, Jungs, und haut rein!